Frau Doktorin Schmorn, was bedeuten für Sie ganz persönlich die zehn Jahre WAG-Assistenzgenossenschaft? Ganz kurz so in einem Satz vielleicht zusammengefasst. Die WAG bedeutet für mich auf der einen Seite eine sehr große Chance für Menschen mit Behinderung, am Erwerbsleben und an der Gesellschaft besser teilnehmen zu können. Andererseits aber auch ist es für mich immer wieder ein äh, wirklich erstaunlich und äh, erfreulich wie viel Power bei den Menschen zu beobachten ist, wenn sie die Chance kriegen, teilzunehmen. Und was würden Sie sich für die nächsten zehn Jahre wünschen? Ich wünsche mir für die nächsten zehn Jahre, dass die UN-Konvention wirklich tatsächlich umgesetzt wird und in Bezug auf die persönliche Assistenz, dass es eine einheitliche bundesweite Regelung gibt. Vielen Dank. Danke. Franz, darf ich dich fragen, was bedeuten für dich Geht's persönlich zehn Jahre WAG oder zehn Jahre persönliche Assistenz, so ganz kurz zusammengefasst? Zehn Jahre WAG bedeutet für mich, dass Menschen selbstständiger werden und bleiben mhm. und nicht, dass sie in Einrichtungen leben müssen und äh, dass es mehr Unterstützung geben sollte für die. Äh, äh, für die ganzen Möglichkeiten für die, für, für die Freizeitveranstalt also für die Freizeit und auch im Arbeitsbereich und dass Menschen mit Behinderungen und auch mit Lernschwierigkeiten, auch wenn sie die Pflegestufe 2 haben, äh, auch persönliches Recht haben sollten auf persönliche Assistenz am Arbeitsplatz und auch äh, zu Hause. Also du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, was so... Äh, auch die Wünsche für dich sind. Hast du noch was dazuzufügen? Was sind so auch die Wünsche für die nächsten zehn Jahre? Die nächsten zehn Jahre sollten noch besser laufen mit den Unterstützungen, dass es auch mehr gefördert wird und dass die Menschen mit Behinderung nicht so lange warten auf einen, äh, auf einen Platz, den sie dringend vielleicht brauchen, dass sie nicht in den Einrichtungen bleiben müssen oder auch wollen. Vielen Dank. Zehn Jahre Markt bedeutet für mich, das ist ein kleiner Schritt, dass die Menschen die Möglichkeit bekommen, selbstbestimmt zu leben durch Assistenzleistungen. Und ein großer Schritt für die Zukunft wäre, dass sie rund um die Uhr, egal wofür, Assistenzleistungen in Anspruch nehmen können, bedarfsabhängig und bedarfsgerecht und ein ganz normales Leben führen können. Vielen Dank. Sie haben damit die zweite Frage, die ich stellen wollte, schon fast ein bisschen mitbeantwortet. Die zweite Frage wäre nämlich gewesen, was wünschen Sie sich für die nächsten zehn Jahre? Gibt es da noch Ergänzungen zu dem, was Sie soeben schon gesagt haben? Für die nächsten zehn Jahre, wir brauchen gar nicht mehr darüber diskutieren, sondern es soll selbstverständlich werden. Weg vom Tisch, selbstverständlich. Vielen Dank, ich bedanke mich, dass Sie sich noch die kurze Zeit genommen haben. Sehr gerne. Zehn Jahre persönliche Assistenz für Dich. Ähm, zehn Jahre persönliche Assistenz äh, heißt viel Erfahrung, viel lernen können und ähm, permanent an der Verbesserung arbeiten. Und was wünschst du dir für die nächsten zehn Jahre? Ähm, für die WAC? Was ähm, wünsche ich mir für die WAC? Äh, ich wünsche der WAC für alle weiteren Jahre so viel Erfolg, auch die Möglichkeit, mit dem Erfolg wachsen zu können und die Qualität zu erhalten. Vielen Dank. Ich möchte Sie fragen, was bedeutet für Sie zehn Jahre WAG, zehn Jahre persönliche Assistenz? kurz so in einem Satz oder ein bisschen mehr zusammengefasst? Naja, ich würde sagen, das sind zehn Jahre WAG, das sind zehn Jahre Kämpfen für selbstbestimmtes Leben und zehn Jahre Kämpfen dafür, von öffentlicher Seite die Unterstützung dafür zu kriegen. Und was würden Sie sich so für die nächsten zehn Jahre wünschen? für die WAG oder auch für die persönliche Assistenz? Ich wünsche mir und der WAG, dass es uns gelingt, eine bundeseinheitliche Regelung für persönliche Assistenz zu finden. Zehn Jahre WAG, zehn Jahre persönliche Assistenz, so kurz zusammengefasst. Haltest du? Hier? Ja. Ähm, also erst einmal Gratulation an die WAG. Ähm, für die zehn Jahre Dienstleistung, für die zehn Jahre Kampf für persönliche Assistenz. Ähm, es hat sich in den letzten zehn Jahren sehr viel getan. Äh, vor allem in Wien. Es gibt die Pflegegeldergänzungsleistung, die äh, allerdings nur für eine kleine Gruppe von Menschen, aber für die äh, meiner Meinung nach sehr bedarfsgerechte persönliche Assistenz ist. Wäre ohne Waffen nicht möglich gewesen. Ich glaube allerdings, dass es noch sehr, sehr viel zu tun gibt, gerade was die Öffnung für die anderen Personengruppen geht, für Menschen mit Behinderung und wie gesagt die bundeseinheitliche Regelung. Du hast schon so ein bisschen angesprochen, es gibt sehr viel zu tun noch. Was wünschst du dir denn für die nächsten zehn Jahre? Ich wünsche mir für die nächsten zehn Jahre, dass es eine bundeseinheitliche Regelung gibt, dass es ein Rechtsanspruch auch persönliche Assistenz gibt, unabhängig von, von der Art der Behinderung, vom Unterstützungsbedarf, von der Höhe her. Ich wünsche mir, dass es im Zuge dessen auch ein persönliches Budget gibt, dass Menschen, die in Einrichtungen sind, sehr wohl auch ihre Dinge selber regeln können. Ich wünsche mir eine intensivere Zusammenarbeit zwischen der selbstverständlichkeit und den Selbstvertreterinnen. Das ist schon eine ganz große Liste. Super, vielen Dank. Ich danke dir. Ja. Äh, ich möchte dich fragen, was bedeuten für dich persönlich zehn Jahre WAG? Spannend, äh, gut organisiert äh, und dass wir, die WAC, äh, dass wir in der WAC ein gutes... Thema, dass die war ein gutes Team Das kann ich sagen, weil ich war sieben Jahre in der WAG und die Zusammenarbeit war auch immer gut. Ja, und für mich persönlich ist Assistenz ein sehr gutes System. Ich könnte mir äh, mein Leben ohne Assistenz nicht vorstellen. Es sind die Kleinigkeiten, die mir meine Assistentin so gut assistiert. Wie ich schon mal gesagt habe, ich bin der Kopf, meine Assistenten sind für Kinder. Und was wünschst du dir für die nächsten zehn Jahre? Für die WAG oder auch für die persönliche Assistenz? Viel. Das erste, erste wünsche ich mir, dass die, WAG bedarf, dass die Assistenz bedarf ist. Ah dass es ein bundesweites bundesweite Gesetz gibt und dass das endlich mal ah, die, die Regierung die UN-Konvention umsetzt. Um und ganz wichtig ist, dass die UN-Konvention in den Köpfen von uns behindert einmal Fuß fasst. Gut, vielen Dank.